Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier auf dieser Route stehen geblieben und nun wollte ich euch jetzt ja zeigen, was hinter den Zerschneiderbäumen überall ist. Das machen wir jetzt. So, ich glaube hier hinten sind gar keine Trainer mehr, sondern ist glaube ich nur noch Item oder so. Für unsichtbare Items irgendwo, ich weiß es nicht. Oh, hier ist ein Item. Ein AAP+. Plus. Okay, glaub, wenn man es haben will, brauchst du jetzt nicht. So, und ich glaube, hier oben ist noch äh, der Baum. Also, ich meine jetzt nicht den da, der ist natürlich sinnlos. Aber hier, hier ist auch eine Frau. Ich weiß nicht, was sie da macht. Ob die da irgendwie seltene Pokémon fängt oder so. Keine Ahnung, was es hier gibt. Gibt es hier irgendwie Tangela oder sowas? Chanera ist niedlich, aber ich habe keines. Was soll Chanera? Möchtest du es gegen mein Aerodactyl tauschen? Ich habe keinen tut mir leid. Möchtest du es nicht tauschen? Schade. Oh, aber dafür gibt es hier. Ja wow, das gibt's auch schon in den ersten Routen von Yoto. Äh, das ist nichts besonderes. Ist auch was anderes hier? Irgendwas anderes. Ja, Lidorino ist jetzt auch nichts krasses. Also würde ich jetzt auch nicht unbedingt fangen wollen hier. Gibt's noch? Ja, Lidorina ist genau das gleiche. Thema. Gibt's nicht sonst irgendwas interessantes hier? Der Boga. Okay, also ich glaube irgendwie, dieses Grasfeld ist nicht so krass, wie es eigentlich sein sollte dafür dass das hier so ein bisschen hin ist naja egal nutzen wir jetzt mal hier zerschneider weil ich es auf jeden fall länger braucht eigentlich als hier rumzugehen. also ich weiß nicht ob man es machen sollte aber wir können das spulen ich habe letzte folge ein bisschen zu viel vorgespult möchte ich eigentlich nicht machen werde ich jetzt noch versuchen nicht mehr so oft machen so und wir sind jetzt hier im labyrinth und haben ein bisschen schon was gemacht hier rauskommen! Oh, hier ist noch was gut, dass ich jetzt noch mein Zerschneider dabei habe ja was gibt's hier? Gras Die kann man runter weil man Bock hat kann man abkürzen, okay ja, brauchen wir aber nicht wollen wir ja sowieso alle Gegner hier killen von daher ist das egal guten Tag <lacht> Möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Klar, warum nicht? Sechs! Er hat sechs Pikachus! Ist das, ist das ein. Ist das ein Ernst? Das ist halt wirklich so Leveln für Flamesack. Komm, wir kriegen jetzt Flamesack eben auf äh. Daneben. Wir kriegen Flamesack eben auf Level 50. So viele Pikachu wie hier sind. Wie war das? Ich wollte nicht so viel vorspulen. Ups. Tut mir aber überhaupt nicht leid. Äh, ich habe was Unnötiges gesagt. Pikachu, Pikachu. Es scheint, dass du viele Pokémon hast, aber Pikachu ist immer noch das Beste. Das ist so ein Typ, der kauft sich Let's Go Pikachu. Einmal und dann nochmal ein zweites Mal in der Special Edition. So einer nice ist es. Tipps für Trainer. Schau, hier an der linken Seite des postens Äh, was? Was meinst du? Ist das ein Item? Äh, ich benutze mal das da. Was da ja anscheinend nie funktioniert. Die Dektor meine ich. Er regiert nicht. Ist hier irgendwas? Das Ding ist so kacke. Ja! ist du was? Die zeigt dir an, dass ein Item in der Nähe ist. Ja und wo? Oh, links okay Vielleicht hier? komm schon hier muss auch was sein ja jetzt was Wuhu! wir haben im ganzen let's play endlich mal ein spaß item gefunden yeah! mach dich glücklich Unter 13 nördlich zur schweigebrücke da kommen wir jetzt gleich erstmal einen kampf gegen die beiden jungen Agilität ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Sind die beide einzeln? Ja, sind sie. Okay. Wo oh, Bye, bye, Renter. Bye, bye, Renter, Habe ich gesagt. Bye! Okay, easy. Du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt. Bin aber zu gut. Deine Pokémon sind in der Tat sehr gut trainiert. Ich weiß. I know, I know. Schau dir meine Pokémon an. Sie, ihre Farben und ihre Gefieder. Ein richtiger Vogelfanatiker. aber jetzt mal zurück, nochmal zu Let's Go, was ich gesagt habe. Ähm, warum kauft man sich ein Spiel und dann kauft man sich doch mal die Special Edition? Ich meine, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich meine, damit supportet man den Creator, ist ja cool und so ist ja ganz nice. Aber ist das, ist das nicht ein bisschen zu übertrieben? Also vor allem, vor allem bei so Spielen Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es das selber nicht machen würde bei manchen Sachen, aber. Ich finde es manchmal übertrieben, zum Beispiel bei Spielen, die sowieso schon so viel kosten, 60 Euro oder so. Und dann holt man sich das normale und dann holt man sich nochmal das Special. Also andersrum finde ich sogar noch dümmer. Dummer. Also das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich das Special Edition holt und dann nochmal das normale. Ich würde nicht sagen, dass es das allgemein dumm ist, sowas zu machen. Wie gesagt, ich würde es vielleicht sogar auch machen. Aber ist halt auf jeden Fall fragwürdig. So war es das wert? Ist die Special Edition wirklich so gut? Wenn wir jetzt über Special Editions reden, es gibt gutes, es gibt schlechtes, es gibt so. Ja, cool, war okay Es gibt ganz vieles verschiedenes. Wer nicht gut genug? Ja, ich weiß, dass du auch im Leuchtturm nicht wartest. Wenn du deine Pokémon pflegst, sind sie fröhlich. sie sind immer fröhlich, weil sie mit mir abhängen können. Haha. <lacht> ich hab mich eingebildet oder so, nein. ba da ba ba So, ich sollte irgendwo relaxed sein. Oh, perfekt. Ich bin das Item. Ja, noch ein Calcium. Geil. Da bin ich eingekommen. Ein Angler. Was ist in unserem alltäglichen Leben am wichtigsten? Pokémon. Nicht? Oh, halt auch ein Garados. Aber ich mach Donnerschlag spamming. Er ein Garados. Und noch ein Garados. Und noch eins. Und noch eins. Und. Ab auf den Grill mit dir. Die Antwort gibt es denn nicht wenn sind da Meiner Meinung nach ist Strom das Wichtigste in unserem Leben. Wenn dem nicht so wäre, hätten die Leute nicht so einen Aufstand fabriziert, als das Kraftwerk aus dem Betrieb war. Stimmt, das Kraftwerk müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Machen wir demnächst doch noch ein paar Folgen oder so. Oh. Entspannte Musik. Change warum auch immer. Ich bin der jüngere Bruder des Profi Anglers. Wie ich sehe macht dir Angeln Spaß. Darüber gibt es keinen Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Nein, stimmt überhaupt nicht. Hä? Meine Augen haben mich getäuscht. Ich meine natürlich ja, ja natürlich. Jawohl, genau wie ich dachte. Hier Angel Freak, nimm dies, die ist Eine super angel Wirf sie aus und angle, wo immer es Wasser gibt. Denk dran, du kannst mit verschiedenen Angeln auch verschiedene Pokémon fangen. Nice. So, dann wollen wir nochmal ausprobieren. Die Angel. Die ist eine normale Angel. Und jetzt haben wir... Oh, wir hatten vorher schon die Profi-Angel. Aber jetzt haben wir die... Die, die, die, die Super-Angel. Die beste Angel zum Fischen. Hm? Profiangel ist die beste. Eine gute Angel zum... Okay, die haben die Namen vertauscht. Die haben die Namen einfach vertauscht. Wow. Good job. Das ist angebissen. Was können wir hier so finden? Was können wir hier so fischen? Ja, Müll. Cool. Dann mal weiter. Wenn ich beim Angeln Radio hören kann, bin ich glücklich. Das, das freut mich doch. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Karpador. Ernsthaft? Karpador nicht ernsthaft jetzt Kapador, der wird 25 entwickelt es doch zumindest zu Garados, damit es nützlich ist. Es gibt ja noch kein Art Zeus in dem Spiel. Das sind Kapador, Kapados, wie auch immer. Unnötig, halt ja, einfach vier Kapados. Oder Kapador, Oder Karpadore. Keine Ahnung, was ist die Messer von Kapador? ich weiß es nicht. Kapador einfach nur. Don't know. Oh, aber ich spür das vor. Genau deswegen spürt man vor. Oh, Baldorfisch. Hat keine Haare, das ist halt bald, bald. Der Dorfisch. Ist ausgewichen. Das müsste jemand noch nicht noch mal auswischen. Die Hose des Windes kräftig an. Oder der hebt noch. Oh komm, warte. komm, sei leise. Trag an Wut. durch also, die Wut wird man immer, ne? Ich hier der auspressen, danke. Tentoxa... Tentoxa... Sollten wir auch so hinkriegen. Mit Windhose. Mit der Hose des Windes. Nö. Nee. Drachenbut? Ja, Drachenbut. Nice. Das blöde Radio beruhigt mich. Kennst du schon die Radiosender aus Kanto? Es gibt viele hier. Nee. Route 12. Norden, Lavandia. Und hier? Kommen wir nach Orania City zurück, aber erstmal gibt's. Oh, hier gibt's noch diese Route. Ich weiß gar nicht auf welchem Level die alle sind. Hm, Welch Level bist du? Okay. Hm. Inspirierende Worte. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, mein kleiner Psycho-Marcel. Ah, hier muss man... Das ist hier so ein Level-Ding. Komm, ein bisschen trainieren, ein bisschen leveln, okay. Gut, dann leveln wir ein bisschen. Cooles Gameplay, oder? Einfach nur spammen und, äh, ja. Cool. Und dafür, äh, machen wir das hier. Ich verlor jetzt meine Augen schloss. Ja, und warum redest okay, du jetzt auf einmal? Habe ich dir erlaubt zu reden? Hier yes, ist eine Beere! Beere sind sehr so nice. Geiler Scheiß Okay, da ist einer Ist hier noch irgendwo einer? Japs Japs, japs, da ist Pokémon wird nicht gemogelt Immer fair spielen Jetzt kennt man so gegen den Trainer, während man ein Action-Replay drin hat Oder Sonst irgendwas Ich oh, kann doch gar nichts Level 35 Fulcano Findest du wirklich keinen Feuerstein? Das ist traurig. Gibt es nicht sogar. Du kannst einfach ein bisschen weiter weg Zu Bismander City und dir dort einen Feuerstein kaufen. Ich glaube, da gibt es nämlich die Steine. Oder zumindest war es auf jeden Fall in den Originalspielen. So ich weiß nicht, wie es hier ist. Der Frieder. Doch wie konnte das passieren? Was hat nicht entwickelt. Ich habe immer fair und ehren abgekämpft. Ich habe es noch nie bedauert. Ja, Ist doch gut, wo ist das Problem? Das so, muss ja ähm, real story raushauen. Also, ich, ich habe schon mal Pokémon gespielt und dabei gecheatet. So ganz altes Spiel auf dem DS. Ja, so viel sage ich jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, wer alles zuschaut. ne? Ich zur Seite Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durch Gras laufe. Ja, dann lass es doch. <lacht> Oh, you do this to yourself. Aber habt ihr auch schon mal Pokémon Also, ich denke mal nicht, dass das so unwahrscheinlich ist, dass Leute cheaten in diesem Spiel. Aber ich finde allgemein, cheaten kann man so ausdrücken in jedem Spiel. Wenn du Singleplayer cheatest, ist es nicht schlimm. Wenn du online cheatest, dann hasst dich jeder. Basic ich meine, wenn du Singleplayer ein bisschen Spaß haben willst und mit deinen Freunden kannst du ja auch cheaten so. Aber wen juckt's, wenn du in Pokémon Gold und Silber cheatest? Wen juckt's? Ganz ehrlich. Wen juckt's? Gut, außer du holst dir natürlich ein Celebi. Das wäre das einzige, was mich persönlich jucken würde. Aber ansonsten. Ansonsten. Also den Typen schon, weil er hat Shorts nicht Shorts tragen, wenn ihr cheatet. Das juckt dann sonst. Die anderen. Komm, Regel das bitte von mich. Nicht dich selbst schlagen. Gut. Oder okay. Junge. Ich bekam Dresche. Oh, das tut weh. Im Gras werde ich mehr Pokémon fangen. Dann tu das mal Habt ihr auch schon mal so Dresche? gepackt oder so geschliffen bekommen. Ich kann es sehen. Ich kann alles über dich sehen. Okay, für der Psycho. Habt ihr auch schon mal so weiß ich nicht, irgendwelche Pflanzen mit mit spitzen stacheln dran? Sagen wir mal so, es gibt ja ganz viele von denen. Zum Beispiel dresch oder irgendwas hätte ja auch schon mal so irgendwo in eurem Körper so dran geschliffen bekommen? Das, das ist scheiße. Das tut echt weh. Das ist überhaupt nicht schön. So, ich muss mal Melly ein bisschen leveln, merke ich. Nom nom nom nom. Gut gemacht, Melly. Schön alles wegkauen. Dafür bist du hier. Deine Stärke konnte ich nicht sehen. Schlecht. Deine Überzeugung ist stark. Du bist stark, weil du an deine Pokémon glaubst. Äh, ja. Cool. Gut, elf und nun spawnt es einfach, moment. Spawnt einfach. Hallo, du ist so schnell friedlich. Tja, da können wir nicht lang. Aber zumindest haben wir hier schon mal die Route fertig gemacht. Ein paar Level-Ups gesammelt. Die brauchen wir. Sowieso. Am besten müsste ich eigentlich meinen Konferenz wieder raustauschen zu Google. Muss auch mal leveln. Ja, ja, muss auch mal Level. traumatisch ist ein gutes cooles Pokémon? So. Hier nach oben geht's zu der Wand, ja? Da können wir mal kurz äh, vorbeischnuppern. Aber erstmal will eigentlich nicht mehr mit kämpfen. Ich kann nicht reden. Geduld ist das Zauberwort. Das gilt fürs Angeln und für Pokémon. Was meinst du und für Pokémon? Was genau für Pokémon? Fangen? Kämpfen? Kuscheln? Was, was meinst du? Oh mein Gott, Leute, die Wasserpistole. Erstmal müssen wir die beseitigen, wir kratzen sie kaputt. Ey, wir sind so stark, Kratzer macht schon so viel Damage. Auch wenn ein das 10-Level runter ist. Nicht mal 10-Level. Ah, wahrscheinlich, weil genau zu Level wäre, es wanted, oder? Oh, Treffer. ja wow, bricht jetzt auch nicht mehr. <lacht> da, da, da. Ja, das kommt. Ich sehen. Ich finde immer, dass das Beta design von Rambo weit besser aus. Da sah es aber wirklich aus wie eine Wasserpistole. Hier sieht es aus wie ein ganz normaler Fisch. Na gut, außer man sieht es halt richtig. Und man weiß, dass es eigentlich die Wasserpistole darstellen soll. Gua! Ich bin zu ungeduldig für das Angeln. Okay. Hm, nein. Da gehen wir gleich einfach rüber. Außer da ist nichts. Oh, was ist denn hier? Angelplatz. Hier können wir rüber surfen. Und dann gibt es hier irgendwas. Ja, ein Item. Oh, Leute, ich habe unsichtbares Item gefunden. Yeah, yeah, yeah. So die unsichtbaren Items echt Müll. Also nicht nur zu finden Müll, sondern selber auch wirklich Müll, irgendwie. Ist hier nichts? Nö, okay, schade. Schade, Schokolade. erinnerst du dich? An was? Kennen wir uns? <lacht> Golking. ach komm, Amphi, komm, mach das einfach. Cool, cool, cool, alle kriegen Level ab, das ist schön und ein sie bye! Du erinnerst dich? An was denn? Das Reißen an der Angel, wenn du ein Pokémon fangen möchtest. Das ist das schönste für angler wie mich. Hä? Was will der von mir? So, hier ist Lavandia. Oh, gruselige Musik! Schnell ins Pokémon Center! Wir werden diese Stadt noch auf jeden Fall noch erkunden. Nur jetzt halt nicht. In der nächsten Folge machen wir wieder einen Orden. Sofern es von der Zeit her passt. Würde ich gerne den Orden schnappen. Und da ja werden wir demnächst auf jeden Fall übernächst Folge vermute ich jetzt mal random einfach. Wahrscheinlich dann auch wieder erkunden. Müssen sie sowieso wegen der Story. Früher oder später. So, jetzt ich aber auf jeden Fall erstmal Klufenzer weg. Und pack da Lugia wieder rein. Wo ist Lugia? Da ist er. Geil. Oh, nur gerade bei der Box ist. Bist du schon geheilt? So Leute, in der nächsten Folge machen wir hier links die Route, wo ich erstmal dachte, dass man hier nicht lang äh, konnte, noch nicht, also noch nicht lang kann. Man kann ja aber schon lang. Und diese Route werden wir machen. Eine Antivare werden wir noch bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, na wohl. Einen Kampf können wir noch machen. Einen Kampf machen wir noch das passt doch in der Folge rein. Ich komme nicht ohne Strom aus Das Kraftwerk versorgt uns mit Strom Wir haben alle Keine, keine Chance mehr, ihre Handys aufzuladen Na gut, zu, zu der Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist, da gab es wahrscheinlich noch keine richtigen Handys Keine Ahnung Ich bin jetzt nicht so ganz tief drin in diesen Thematiken Was hat du eigentlich für Attacken? Status ganz vergessen. Luftschuss, Fliegen, Kaskade, Genesung. bis einfach nur gar das 2? Ah. ich auch so, so schon down, oder? Oder? Oh, Paralyse. Du bist doch so. Ah. Da kratzt es kaputt, bitte! Los! Yes! Noch eins. Geil, darf ich direkt wieder nach der Folge heilen gehen. Geil. Dafür mache ich das hier, weißt du? Oh, ja, komm, Switch am besten einfach raus. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, schaut auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ist Pokémon Silver. Verschwende keinen Strom. Das Kraftwerk nördlich von Lavagna versorgt den Magnetzug mit Strom. Was du nicht sagst.